Fußball-Bundesligist Bayern München hat sich von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Die Bayern hatten gestern ihr Gruppenspiel in der Fußball-Champions-League bei Paris Saint-Germain mit 0 zu 3 verloren. In der Bundesliga liegen die Münchener aktuell auf Platz 3. Auch in der vergangenen Saison blieben sie unter ihren Erwartungen. Carlo Ancelotti heute Mittag bei der Ankunft am Münchner Flughafen. Einige Medien spekulierten zu diesem Zeitpunkt schon über die Entlassung des Bayern-Trainers. Der Saisonstart war holprig, nur Dritter in der Bundesliga und jetzt von Paris Saint-Germain gedemütigt. Die Stimmung beim Mannschaftsbankett danach finster und die Rede vom Vorstandschef Rummenigge deutete Ancelottis Ende bereits an. Das war eine ganz bittere Niederlage. Eine Niederlage, über die es auch zu sprechen gilt die es zu analysieren gilt und der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen, weil ich denke, das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München. Dem verbalen Warnschuss folgte heute die Beurlaubung. Gleich nach der Landung und der Ankunft am Trainingsgelände wurde das Aus von Ancelotti bei einer Krisensitzung beschlossen und kurz darauf verkündet. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hassan Salih-Mitsic und ich, Carlo, heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt. Co-Trainer Willi Sagnol übernimmt erst einmal als Interimslösung. Die Ära Ancelotti beim FC Bayern ist nach gut einem Jahr vorzeitig beendet.